Die Schweißdrüsenbehandlung mit Muskelrelaxanz befreit schnell und effektiv von der sogenannten Hyperhidrose, ein Zustand, bei dem der Körper vermehrt schwitzt. Bei der Schweißdrüsenbehandlung werden Injektionsstellen wie die Achseln, die Handinnenflächen oder auch die Fußsohlen mit Muskelrelaxanz behandelt, um dort den Muskel zu hemmen, der auf einen Nervenimpuls hin die Schweißdrüsen aktiviert. Durch die Relaxion des Muskels wird die Schweißproduktion effektiv vermindert und die Lebensqualität folglich gesteigert. Da die Injektion sehr zielgenau verläuft, kann die Schweißproduktion sicher reduziert werden, ohne eine Einflussnahme auf andere Körperareale befürchten zu müssen. Die Behandlung verläuft ambulant, schnell und relativ schmerzarm. Wichtig nach der Behandlung ist es, keinen Sport zu treiben und eine direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.